Hi Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge von Scour Sword! Ja, wir sind hier stehen geblieben. Äh, auf der Suche nach den kleinen Q! So, und äh, jetzt können wir anscheinend endlich auf diesen Seilen drauf und muss hier balancieren. Und ich weiß nicht genau, wie das geht. Oh Gott, das sind Bomben. Da muss ich... ...balancieren. Fuck. Alles. Ja, gut, ne? Na gut, ne? Hä, geh doch ab! Geh doch ab! Ja! Immerhin habe ich mein Herz wieder bekommen, aber oh Gott. Warte, also, wo bin ich denn jetzt wieder? Oh, ich muss den ganzen Tag wieder lang. Okay. Ja, auf jeden Fall, geiler Schatz in der neuen Folge von Skyward Sword. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen dumm angestellt und ich habe nicht gewusst, wo es lang geht, aber jetzt. Hey, jetzt weiß ich's und ähm, habt ihr schon gesehen? In der letzten Folge, ganz am Ende, habt ihr gesehen. Ja, man kann hier doch lang mit dem Seil und äh, ja. Jetzt werde ich hoffentlich in dieser Folge nicht mich blamieren, weil das wäre ziemlich peinlich, wenn ich mich heute wieder blamieren würde. Aber das tue ich ja natürlich nicht, weil ich bin ich... bin nicht. ich blamiere ich doch nicht. Nein, ich doch nicht. Nein. Ähm, dich nehme ich mal mit an keiner Käfer. Komm mal her. Nein, dann nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja. Balancieren. Die Dinger sind jetzt weg, also einfach... was glaube ich falsch oder ich muss aber auch kalibrieren richtig ah, ah, ah, ah, ah, ah. link entspann dich alles gut nur ich steuere dich ja nur ist alles gut dann oder vielleicht hat er dann noch mehr angst naja ich weiß es nicht auf jeden fall neues gebiet hier mit gegnern boom, boom, boom. hast du so einen schicken hut Oh, das ist, glaube ich, der Anführer. Oh, hier sind ganz viele. Renn, renn, renn, renn, renn, renn, renn. Okay, okay. Ich habe einen Plan. Mein Plan lautet, Ja! Yeah! Äh, das war nicht mein Plan, aber hat geklappt. Oh, das klappt. Das wollte ich eigentlich machen. Ah! Oh, oh mein Gott, Aua! Ja! Ja! Ja! Ja! Hey, das klappt. Einfach Spam klappt. Ich glaube, ich weiß, wie ich das Spiel spielen muss. Uff! Hallo! Seiner spitzen Nase, du hast die roten Teile weggeputzt. Bist du etwa einer von den Kunden? In diesem Fall könntest du Moki gleich mal helfen. Mogi steht hier nämlich fest. Kannst du Mogi helfen? Klar kann ich Moki helfen, ein gutes Video auf hochzuladen. Spaß er macht immer gute Videos, aber klar kann ich dir helfen. Bro, ich mache einfach äh... den hier. Autsch, voll auf die Fresse geflogen. Bum, blum, blum, Autsch, Autsch. Aber trotzdem, danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt? Irgendwie rührt das Mugi, ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen. Das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin doch etwas schwach auf den Beinen, aber das wird schon wieder. Jo, damit haben wir den vorletzten gerettet. Hier können wir hoch. Wahrscheinlich, um hier hoch zu können, oder? Hey! hey ja! Nice, das hat gut geklappt. Ja, jetzt kann ich hier eine Abkürzung machen. Schön! Bam! <lacht> ja. Wo ist der letzte? Lass uns mal mit der Aura suchen nach ihm. Suchen. Null. Dort? Hm? Was? Also, eher hier oder doch rechts? Hier unter Wasser? Aber ich kann doch gar nicht tauchen. Zumindest wüsste ich halt nicht wie. Oder vielleicht ist er doch eher hier in der Nähe. Der ist da oben? <lacht> Vielleicht hilft es ja, wenn ich hier lang gehe. Vielleicht kann ich ihn hier besser spüren. Nee. Maybe. Hallo? Doch! Hier ist er, da oben. Okay, der ist da oben, aber wie komme ich nach da oben? Das geht doch nicht. Wie soll ich da hochkommen? Da oben? Ist er da überhaupt da oben? Oder ist er vielleicht weiter hier hinten? Nee, ich glaube, der ist da oben. Ja, der ist hier. Oh, da sind Blätter an der Wand. Oh, boing. Jetzt verstehe ich's. Oh Gott. Aber ich habe nicht so viel Kraft. Hä? Hä? meinte ich. Und höher. Und her. Und her. her. Nice. Hey, das hat viel besser gekauft, als ich dachte. Dann schlage ich eine rein. Bam. Bam. <lacht> nee, geht nicht. Aber hey, die sollten wir uns merken. Auf jeden Fall, hier ist ein Weg und äh, hier kommen wir nicht lang. Geht nicht. Unser Schwert kann nicht durch Stein. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Da sucht, da sucht man sich für ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Mein Name ist Senbuli und Senbuli ist fast so gut im Verstecken wie unser Häuptling. Die Aurasuche erfasst kein relevantes Ziel mehr in dieser Gegend. Ich empfehle, zum Häuptling zurückzukehren und mit ihm zu sprechen. Ja, Fai, darauf hätte ich auch selber kommen können. Wie? Du hast unseren Häuptling getroffen? Dann ist er wohl doch nicht so gut im Verstecken. Richtest du ihm aus, dass sich Senbuli hier versteckt hat? Soll er mich ruhig suchen, kommen? <lacht> Alles klar, können wir machen. Äh, zack, nice. Damit haben wir alle gefunden, yay. Ich glaube, der Schwierigste wäre tatsächlich der gewesen, den ich als allererstes gefunden habe, oder als zweites, erstes, zweites. Der zweite, der auf der Map markiert wurde, auf jeden Fall. Das war, glaube ich, das Schwierigste. Aber ich habe hier noch Zufall gefunden, und deshalb beschwere ich mich nicht, ne? Wo Bin ich jetzt eigentlich? Wo bin ich? Hier ist ein Herzteil. Lol. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber hey, ich habe ein Herzteil gefunden. Ich beschwere mich nicht. Oh mein Gott, nicht runterfallen jetzt. Herzteile sind dazu da. Das wenn wir genug davon einsammeln, dass wir dann einen extra Container bekommen. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4 und deine Lebensenergie, um mein Herz zu erhöhen. Dir fehlen nur noch drei weitere. Schön. Das war ziemlich random, dass ich das jetzt gefunden habe. Ich habe nicht mal danach gesucht, aber hey, ich werde sowieso irgendwann am Ende des Spiels alles andere zeigen, was ich im Gameplay verpasst habe. Außerdem könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben, falls ich irgendwo was übersehen habe. Weil, naja, die 100% würde ich schon gerne anstreben. Ich weiß ich, ob die Hi, ich habe sie gesehen. Ich weiß, nicht, ob sie realistisch sind. Aber... Ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Herzhalle habe ich äh, allgemein ein Problem mit, die zu finden in Zelda-Games. Lass sie eigentlich immer liegen, weil ich, ich, ich bin sowieso nicht sehr gut. Achso doch, hier! Hier ist es sogar, wo der versteckt ist. Also ich bin hier lang gegangen, habe ihn gefunden, der Versteckten und dann... Genau, hier war der Versteckte. Äh, jetzt brauche ich mal wieder eine Abkürzung hier, okay. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Ja, wir sollen hoch, ne? Und dann, genau, wir sollen wieder zum. zum fetten Dudeln. Ähm, wo war denn der? Der war hier. Aber ich komm nur aus. von der anderen Seite zu ihm hin. Ach, blöd. Ja, komm schneller. Immer schneller, immer schneller. Hi, was geht? Krieg mich nicht. Der kriegt mich nicht Nicht so schnell, mein Freund. <lacht> okay. So da sind wir. Oh Gott, Alter. Leute, schaut euch das an. Oh Gott, ey. Was hast du für Kastanien? Oh so, es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank du. Ups. <lacht> Vielen Dank du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir jetzt, dank wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen muss. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Okay. Aber da waren wir doch vorhin im Tempel. Ja, da waren wir vorhin. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebührt dir Dank. Einen Moment. Entschuldigung. Wollte er mich umbringen? Oh, nein, er wollte mir nur was schenken. Ein neues Power-Up. Dann gib mal hermann Ha! Du hast die Schleuder erhalten. Verschieße mit ihr Deku-Kerne, um deine Gegner zu betäuben. Eins von... Acht Items, glaube ich, waren das. Lass mal sehen. Im Menü. Oh Gott, wie viele... Okay, das sind hier die Augen. Aber das ist jetzt weg! Oh! Aber ich nicht mehr brauche wahrscheinlich, deswegen. Ja? Items! Die Schleuder! Eine Waffe, mit der man deko verschießen kann. Verwende sie, um deine Gegner zu betäuben. Ja gut, das hat er schon erzählt. Aber nice! Damit solltest es in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Ach oh, endlich können wir mit den Dingern was anfangen. Ich dachte mir schon, wir können die irgendwie graben oder so. Man soll sie einfach abschießen. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringe Ranke und dort anzuvisieren. Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu, zu zücken, und drücke dann und halte dann ZR, um die schneider zu spannen, und lass es dann los, um zu schießen. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Ho, ho. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein kleiner. Ho, ho, ho. Okay. Dann wählen wir das mal aus hier. Einmal zack. Oh. das wollte ich nicht. Easy as dead. Nice. Dann hier. Ja. Nice. Okay. Dann zurück zum Tempel. Da sollten wir jetzt weitergehen können. Ich gar nicht mehr. Ah. Ja, Link ist ja, ist ja okay. Du wirst ja gleich deine Freundin wiedersehen. Dann wird alles wieder besser sein. Vertrau mir. Vertrau mir einfach. Vertraut mir einfach, Leute. Drückt unten einfach auf diesen coolen Knopf. Den vertraut mir, vertraut mir. So, auswählen. Klapp. Ja, okay. Hab gedacht, das wäre ein bisschen komplizierter als das, aber nein, schön simpel. So, greifen wir das. Können ein bisschen hochgehen und dann schleudern lassen. Schwing. Ja. Hat geklappt, schön. Du hast fünf deko erhalten. Diese kleinen Kerne kannst du mit der Schleuder verschießen. Achte dabei immer auf deinen Munitionsvorrat. Nice. Hm? Was war das denn? Komplett neues Gebiet. Und zwar... Sind wir jetzt tief im Wald. Oh, das ist kein großes Gebiet. Hab gedacht, das wäre größer. Aber das ist es nicht. Bam. Aber da ist wieder so ein Häuptling und du willst meine auf, deine Freunde zu rufen! Hör auf mit der Scheiße! Oh Gott, oh Gott, da sind sie auch schon. Hä, her, her, Einfach schlagen, einfach schlagen! Ja, oh Gott, das sind Bienen! Oh Gott! Oh Gott, das sind Bienen, Leute! Okay, der, ha der Häuptling ist tot. Er kann keinen erholen. Aber es erlebt noch! Nee, jetzt nicht mehr. Blam, blam, blam. Alter, ich kann, mal, ich kann ja mit Gegnern Musik machen, Alter! Das ist ja... Das ist ja cool! Ja. Oh, oh, oh, oh, verpiss dich! Ah, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich! Ah, oh mein Gott. Ich stich dir nicht. Alter, wie viele Herzen die machen. Hör mal auf hier! Hör mal auf! Ja, Ihr habt das mit dem Falsch angelehnt! Ah! Aua, aua, aua, aua. Aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, aua, mich immer noch! Lass mich jetzt drehen, du auch! Ah, ich kann nicht mehr! Oh nein, das sind noch mehr Bienen! Oh! I get it! Ich habe eine Slingshot! Und ich soll... den hier machen! Jetzt ist es weg? Habe ich es doch schon kaputt gekriegt? Oder ist es das? Das hier. Nee. Oh, hab ich wohl schon kaputt gekriegt? Okay. Okay, also ich soll erstmal mit der Slingshot das Bienennest kaputt stürzen lassen. Also stürzt dann nach unten und geht dann kaputt. zerbrecht in tausend Einzelstücke und die Bienen, die sterben mit. Piu! Wegen einer einzelnen Dekulus. Oh, oh, okay, ist gut. Ja, mein Plan ging natürlich. Äh, ja, okay, die mussten erstmal kurz die Spawn, ne? Entspann dich, Ganz ruhig, oh. ganz ruhig, Link. Alles ist gut. Alles ist gut. Aber ganz ehrlich, wenn ich noch Link wäre, würde ich mich doch dahin hangeln und nicht balancieren. Ist doch besser, wenn ich mich da hangeln. Ich meine, ja, klar, es wäre ein bisschen anstrengender, aber. Es ist sicherer. Es ist viel sicherer auf jeden Fall. Okay, ich so kleine Abkürzungen, die bringen jetzt aber auch nicht wirklich viel. Also, das Spiel hat wirklich viele Abkürzungen, aber ob man sich die alle merkt. I don't know. Ich kann mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, kann ich mich jetzt nicht an die ganze Map dieses Spiels erinnern. Von dem, was ich bisher alles gesehen habe. Bam! Du lebst noch! Du lebst nicht mehr, habe ich gesagt. Schön. So ein Tempel oder so. das ist so mies, ne? Ich habe keine Slingshot mehr. Äh, keine, keine, keine, kein Schild mehr, aber ich habe den Slingshot. Vielleicht... Aha! Gegen das, du blödes Fisch! Boah, jetzt kann ich schon meinen Hass gegen die aussprechen. Nice! <lacht> ja, da fühlt man sich doch besser, oder? Ja. Alles, das sieht ganz sicher aus, hier zu springen, ja. würde ich auch tun, ja klar. <lacht> naja, gut, das ist ja nicht das Leben von Link, ne. Das ist, ja ist ja nicht so wichtig, er will ja nur die Welt retten. Das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht so schlimm. Na ja, gut, was heißt die Welt retten? Eigentlich will ja nur Zelda retten. Ein anderen Spiel will ja die Welt retten, aber das werdet ihr bestimmt noch sehen. Ich muss so kurz gucken. Oh Gott, der kommt ja auch. Oh. Oh, ich will wieder zurück! Ich will wieder zurück! Ich will wieder zurück! Ich will wieder zurück! Ich will wieder zurück! Ich. Wieder zurück. ich ah! Naja, also ist das schön, dass du da dir so viel Mühe gibst, ne? Aber. Oh, oh Ups, war ich das? Ich bin so ein Arschloch, ey. <lacht> ups. Und jetzt ja, ist es kinderleicht, hier drüber zu kommen. Ja, man kann es sich auch einfach machen, ne? Warum schwer machen? Wenn man es auch einfach kann. Watch me, whip, Watch me, nee, nee. Solche Moves machen wir hier. Oh Gott, hier sind Bomben. Weg, weg, weg. Blab, bla Bam. Nehme ich mal mit, ne? Mal kleiner Käfer. Und die Dicke du auch mal mit. Und Hey, was willst du denn hier? Haha, jetzt hast du nichts mehr zu sagen, was? <lacht> ich und dieses Spiel, Mann. Ich und dieses Spiel. Das ist was. Alles klar. Wir sind hier nicht ganz richtig. Also, es ist schon der richtige Weg, aber ich soll mir nicht lang. Müssen wir lang? Wow, gerade noch so. Oh, das ist der Gerone. Yo, das ist der Gerone, der uns helfen kann. Okay. Oh Gott, du lebst ja immer noch. Hey, was Alter. Manieren, oder was? Mein Gott, ey. Some people I tell ya. Nimm mit, nimm mit, genau, nimm mit. Heilgeron, Freund, Maruko. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Das, das, das, das, das war's? Mehr nicht, mehr sagst du nicht? Du kommst dir gerade recht. Sieh mal, in diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift gedäppt. Diese Steine <lacht> habe ich schon überall gesehen. Das hier. Es heißt, halt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen hat. Ich nenne sie auch de Fakt in der Göttin. Ein Name wie in Stein gemeißelt. Findest du nicht auch? Haha, <lacht> Stein gemeißelt. Den alten Schriften zufolge. Ihnen zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Ja, darauf bin ich ja schon selber gekommen. Mhm. Du hast doch ein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel, dieses Artefakt zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Ich bin ein Held, aber ja. Das wollte ich hören. Hier ist sich so abfeiert. Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Ich frage mich, was die alten Schriften mit, den Strahlen, mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Ähm. Um, ja. Ja! Ich hab's kaputt gemacht. Nein! Oh. Boah! Das Artefakt ist in den Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist? Das Rätsel ist gar noch rätselhafter geworden. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land verstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Jetzt soll ich wieder Backtracking machen und alle sammeln, oder was meint er? Oh Gott! Das könnte nervig werden. Erstmal hier die Abkürzung schaffen. blam Schön. Ah, jetzt können wir hier einfach rüber. Ja, aber bevor wir das machen... Was gibt es hier? Von hier kamen wir, ja? hier ist eine Crew. Ein roter Rubin, 20 Rubiner. Wie viel haben wir eigentlich? 274, das ist schon ganz äh, anständig. Ach, hier, warte, was für eine oh. kam wir? Ja, hier okay, gibt es nichts mehr. Na gut, dann würde ich sagen: Auf zum Tempel. Das also, sieht aus wie ein Tempel. Und du fliegst, mein Freund. Flieg und sei frei. Lass deine Seele freien Lauf. Okay. Speichern. Und weiter geht's. So, ich möchte mit jeder Zumindest mindestens einmal speichern. Einfach aus Prinzip. Äh, ja. Gehen wir einfach mal rein. Äh, untersuchen. Tür ist versiegelt und lässt sich nicht öffnen. Was ist, wenn ich... Den hier mache, ha? Heya! Geht noch nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg? Was bist du hier eigentlich? Was ist das? Okay, das soll glaube ich ein Flügel sein oder so. Es hm. muss doch irgendeine andere Art und Weise geben, wie ich da reinkomme, oder nicht? Nicht? Es gibt keinen Hintereingang oder so? Vielleicht muss ich auch was mit der Slingshot machen? Kann man hier irgendwas abschießen? Nee. Ich weiß es nicht. Doch, doch muss man. Da oben. Ich hab's gerade gesehen. Lass mich rein! Schick. Alles verwachsen. Aber irgendwas lebt hier. Glaube ich. Auf jeden Fall befindet sich irgendwas. Tempel des Himmelsblicks. Der erste Dungeon. 4? 8? ich weiß es tatsächlich gar nicht, Gebieter. Ich nehme in diesem Tempel die Aura, die auch in vieler Kreaturen war. Daher kann ich selbst das Aura nicht isolieren. Somit ist die Aura-Suche momentan nicht einsetzbar. Ich schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Klingt gar nicht mal so schlecht oder feiert manchmal schon ganz gute Tipps, denke ich. Okay. Hier ist noch eine Vogelstatue direkt drinnen. Na ja, aber draußen war doch schon eine. Warum ist hier denn noch eine? Ich meine, okay. Na, ja, dann benutze ich halt die hier zum Abspeichern, aber... Hä? Ja, bisschen weird. Oh Gott. Ah, fiss dich. Danke. Weg damit. Hä? <lacht> Weg damit! Weg mit der Kacke! Okay, ich glaube, es ist kaputt. Ha, runter, zack, nice. Da oben, da oben. Komm auf mich zu und Double Kill. Uh, uh, uh. nice. Zack, zack, zack, zack. Oh nein, ah, oh, ich bin noch drin. Ah, ah, ah. ah. ey, was soll denn das? Was, beißt du mich? da oh, diese Scheiße. Ich sehe schon, dieser Dungeon wird sehr spaßig ist was okay da geht's weiter hier oben lass mich nur kurz einen oh Gott, einen Gegner beseitigen der mich gerade ein bisschen nervt so ich glaube das hat nichts gebracht oder? ich war hier hoch okay, ich glaube ich muss das sch schnell machen also ich schnell betäuben und dann schnell hoch jetzt jetzt schnell hoch dann schnell eine reinhauen oder irgendwie. Aber ich bin schon mal hier oben. Ich bin schon mal hier oben. Alter, Alter, Link. Hör doch auf das, was ich mache. Steuerung. So, also wir zerteilen die Dinger. Das sieht übrigens cool aus. Dann passiert irgendwas cooles. Nicht so cool passiert, dass äh, ich meine, neben dem... Naja, was soll man machen? Ne? Ja. Was ein seltsamer Raum, das hier ist, Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, was getan werden muss. Und zwar... Das hier. Ja. Okay. Moment, was ist, wenn ich den hier mache? Oder den hier? Okay, der blockt das immer ab. Wie komme ich an diesen anderen Steinen dran. Keine Ahnung. Äh, vielleicht nicht abschießen. Moment. Lass uns das mal kurz testen. Nein. Den kann ich aber auch nicht einfach abschießen. Das geht halt nicht. Vielleicht re reagiert er allergisch auf die Pollen? Nein. Was ist gewollt? Wenn ich weggucke und schnell schieße? Nee, kriegt nichts. Gibt's hier oben irgendwas, was verpasst hat? Nein. Ha. Huh. Schnell? Hey. Hey, du. Ja, mit dir rede ich. Lass mal bitte dein Auge auf. Oh, ist hier vielleicht ein Tipp? Der du vom Himmel kommst, höre auf deinen Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Und was? Was hat er gesagt? Was soll ich denn hören? Ach, was soll ich denn hören? Zelda finden. Ja, tue ich. Ich bin auch dabei. Moment, ist das vielleicht ein Tipp? Nee, ich, ich kann frei gar nicht mehr benutzen. Feier hat keinen Bock. Ähm ja, schöner Raum. Schön und gut. Vielleicht komme ich hier auch allgemein noch gar nicht lang. Dungeon ist ziemlich verwirrend. Ja, nee. Das ist der einzige Weg, wo es lang geht. Es geht ja sonst nicht so lang. Es muss hier weitergehen. Aber irgendwas mache ich hier falsch. Aber was mache ich hier falsch? Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Ich, ich mache ihn verwirrend. <lacht> oh. Oh, kannst du mitgucken? Kannst du. Ja, yeah, dachte ich mir. Du kannst nicht mehr mithalten. Das war nicht geplant. Ich dachte, dass du kurz. Wüwüwüw. Und dann ist er betäubt. Und dann kann ich ihn schnell abschießen und stirbt. Aber da. Ja. Dann stirbst du halt einfach so. Klar. Warum nicht? Erleichtert mir ein bisschen was. Na gut. Na gut. Man muss auch mal ein bisschen nachdenken, schätze ich, in diesem Spiel. Wert rausholen. Und zack, da bist du tot. Der explodieren kurz. Boom, boom, boom. I want you in my room. Andersrum, so nein, andersrum Ding. So kalibrieren. Ja, Gott, äh, Kalibrierung, ne? Danke fürs Herz, danke für die Spenden. Oh, noch ein noch ein Safe Point. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Weil dann werden wir nämlich in der nächsten Folge hier an diesem Tempel weitermachen. Und oh, oh, oh, hey, der will, jetzt die folge noch spende, hä? <lacht> ja, die Folge muss aber beendet werden, weil sie gleich noch zu lang ist. Warte, ah, da oben nicht irgendwas? Eine Tarantula. Das war mal eine Tarantula. Das sind noch mehr. Muss ich die killen? Ich glaube nicht, aber ich tue es einfach mal, wenn ich da aimen könnte. Nee, kann ich definitiv nicht, wie man sehen kann. <lacht> naja, gut. Ähm, wir sehen hier, es gibt drei verschiedene Orte. Wir können den rechten betreten fürs Erste. Ja gut, dann würde ich sagen, hören wir hier an dieser Stelle so auf und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es das heißt, Link ist wütend, weil er eigentlich ein romantisches David haben wollte, aber... Ja die die ganze Zeit abhaut von mir, was soll das?